Es gibt so viele Dienste, ähm, da ist es jetzt schon schwer, den Überblick zu behalten und die vielen Anwendungen zu testen. Ähm, insgeheim wünscht ich da wahrscheinlich jeder professionell Nutzende eine Kanalisierung der Angebote. Allerdings würde diese Zusammenführung letztlich am Sinn und Zweck äh, von Social Media vorbeilaufen. Insofern bin ich eigentlich ganz froh über die dezentrale Art, sich zu informieren und zu kommunizieren über das Social Web. So schwer es auch ist, ähm, dann letztlich den Überblick zu behalten und alle Kanäle auch sinnvoll zu bedienen.